Du hast nun bereits einiges über Programmiersprachen gehört, nun geht es darum, zwei davon anzuwenden. Dazu starten wir mit einer einfachen App, die wir mit Hilfe einer visuell orientierten, blockbasierten Programmiersprache namens Catrobat programmieren. Parallel zeigen wir dir auch, wie das Ganze in der textbasierten und objektorientierten Programmiersprache Java implementiert werden kann. Entwicklungsumgebungen, auch Integrated Development Environments oder kurz IDEs genannt, sind Programme, welche die Entwicklung von Software erleichtern. IDEs verfügen in der Regel über folgende Komponenten. Einen Texteditor, einen integrierten Compiler bzw. Interpreter, einen Linker, einen Debugger, der bei der Fehlersuche im Code unterstützt, und andere hilfreiche Werkzeuge. Beispiele für Entwicklungsumgebungen sind NetBeans, Visual Studio, Codeblocks, Scratch, CPython oder Android Studio. Wir verwenden für das Erstellen und Ausführen von Katalpad-Projekten die App Pocket Code. Für das Stein und Testen des Java-Programms verwenden wir einen einfachen Online-Compiler namens rebel.it. Diese Webanwendung bietet alle Funktionalitäten, die wir für den Einstieg brauchen. Katalpad ist der Name des gemeinnützigen freien Open-Source-Projekts am Institut für Softwaretechnologie an der Technischen Universität Graz. Initiiert wurde das Projekt im Jahr 2010 unter der Leitung von Universitätsprofessor Wolfgang Slani. Das Cutterpad-Team entwickelt kostenlose Lern-Apps für Jugendliche und Kinder. Eine dieser Apps ist Pocket Code, welche seit 2014 im Google Play Store und seit 2018 auch im Apple Store kostenlos zum Download verfügbar ist. Im April 2019 wurde die App Lunen Cat veröffentlicht. Diese spezielle Version von Pocket Code soll vor allem junge Mädchen für Coding begeistern. Mit Feature-Projekten erstellt von Mädchen, Für Mädchen und vielen anderen Extras. Diese App basiert auf den Ergebnissen meiner Dissertation. In diesem Modul verwenden wir die Entwicklungsumgebung PocketCode. Gerne kannst du aber auch die Loon Cat-Version von PocketCode verwenden. Mit der PocketCode-App kannst du Spiele, Animationen, interaktive Musikvideos und vieles mehr direkt am Smartphone erstellen. Weiteres können sämtliche Sensoren daten, wie zum Beispiel Neigung des Smartphones, Berührung des Screens, GPS, Gesichtserkennung usw. So abgerufen werden und Aktoren wie Vibration, Blitz oder Sound verwendet werden. Pocket Code ist spielerisch und einfach zu erlernen. also perfekt für alle, welche erste Erfahrungen im Programmieren sammeln möchten. Und es gibt mittlerweile viele Erweiterungen. Somit ist es möglich, auch Roboter wie den Lego Mindstorms, NXT oder EV3 oder Arduino, Drohnen und programmierbare Stickmaschinen damit zu steuern. Bitte lade dir für dieses Modul und die folgenden Apps herunter, Pocket Code auf Google Play oder iTunes oder ein Cat auf Google Play. Laut TOB-Index mit Stand Juni 2019 ist Java nach C und Python seit Jahren die populärste Programmiersprache. Java ist eine sogenannte High-Level-Programmiersprache. Möchtest du mehr über Java lernen, so sieh dir die eingeblendete Website an. Zum Schreiben und Ausführen des Java-Codes verwenden wir in diesem Video und für die Übungen in Modul 5 die Online-Plattform Ripple.id. Tippe dazu einfach Ripple.id in die Adresszeile in deinem Browser ein und melde dich mit einem bestehenden Konto an oder registriere dich direkt auf der Seite. Die Plattform unterstützt mehr als 50 Programmiersprachen für verschiedene Anwendungsbereiche und eignet sich gut dafür, um schnell kurze Programme zu schreiben und zu testen. Und es geht gleich los mit dem ersten Java-Programm. Wenn du dich auf der Plattform erfolgreich angemeldet und registriert hast, dann klicke auf New Ripple und wähle die Programmiersprache Java aus. Nenne das Projekt zum Beispiel Bird Project und bestätige mit Create Ripple". Das Projekt besteht zurzeit aus einer Datei, nämlich main.java. Dort wird die Main-Methode implementiert, die Startpunkt jeder Java-Anwendung ist. Wir starten nun im Pocket Code in einem neuen Projekt. Wir geben unserem Projekt einen Namen und wählen das Format für unsere App aus. Dafür können wir zwischen Hochformat und Querformat wählen. In diesem Fall wählen wir Querformat. Voila, wir haben unser erstes leeres Projekt. Aber Moment, ganz so leer ist es ja nicht. Es hat bereits ein Hintergrundobjekt. Aber was ist denn eigentlich ein Objekt? Ein Objekt ist ein Konzept, eine Abstraktion ein Ding. Nimm dir dazu den ersten Gegenstand in deiner Reichweite. Ich habe hier eine Flasche gefüllt mit Wasser. Meine Flasche hat eine Identität, also einen Namen. Das Objekt hat einen Zustand, welcher durch spezielle Variablenwerte beschrieben wird. Zum Beispiel hat es eine fixe Position, es steht am Tisch, eine bestimmte Farbe und Größe. Zudem hat es auch ein definiertes Verhalten. Zum Beispiel ist festgelegt, wie es auf andere Objekte reagiert. Dies wird in der Programmierung durch sogenannte Methoden vorgegeben. Als Beispiel neige ich die Flasche um einen bestimmten Winkel, dann fließt Wasser heraus. Als nächstes fügen wir in Pocket Code ein neues Objekt zu unserem Projekt hinzu. Dazu muss man auf das Plus-Symbol ganz unten tippen. Wir wählen eine Vogelgrafik aus der Medienbibliothek und benennen das Objekt so um, dass wir auch noch später wissen, welches Objekt gemeint ist. Tweety erscheint mir ein passender Name. Um in Java Objekte hinzuzufügen, benötigt man eine Klasse. Eine Klasse ist ein Bauplan oder ein Prototyp für ein Objekt. Eine Klasse definiert die Variablen und die Methoden für alle Objekte, die nach diesem Bauplan erstellt werden. Aber mehr dazu später. Folgender Code wird dir auf repo.id bereits vorgegeben. Jede Java-Anwendung muss eine Main-Methode, also eine Hauptmethode, mit einer Signatur besitzen, die so aufgebaut ist. Public bedeutet, dass die Hauptmethode von jedem Objekt aufgerufen werden kann. Static bedeutet, dass die Hauptmethode aufgerufen werden kann, ohne dass vorher ein Objekt einer Klasse erzeugt werden muss. Und Void bedeutet, dass die Hauptmethode keinen Wert zurückgibt. Wenn der Java-Compiler eine Anwendung ausführt, beginnt er mit dem Aufruf der Hauptmethode der Klasse. Die Main-Methode ruft dann alle anderen Methoden auf, die zum Ausführen der Anwendung erforderlich sind. Ist diese nicht vorhanden, verweigert der Compiler die Ausführung des Programms und gibt eine Fehlermeldung aus. Dieses erste vorgegebene Programm gibt den Text Hello World aus. Um den Programmcode auszuführen, muss man nur mehr auf den Button Run klicken. Wir fügen nun eine weitere Klasse hinzu, um den Bauplan für ein Vogelobjekt zu erstellen. Die geschwungenen Klammern definieren den Anfang und das Ende der Klasse. Nun können beliebig viele Vogelobjekte erstellt werden. Objekte in Java werden mit dem U-Operator erstellt. Folgenden Code benötigen wir um ein Objekt auf Basis des Bauplans, den wir später in der Klasse BIRD weiter festlegen, zu erstellen. Zuerst wird eine Referenztyp-Variable mit dem Standardwert 0 deklariert. Unter dem Deklarieren einer Variable versteht man das erste Erwähnen der Variable, das dem Compiler sagt, hallo, ich bin da und kann verwendet werden. Es wurde damit aber noch kein Objekt, keine Instanz der Klasse erzeugt. Dazu benötigt man den New-Operator. myTweety ist nun ein Objekt oder eine Instanz der Klasse Bird. Die zwei Zeilen können auch kompakter geschrieben werden. Alle Java-Klassen haben Konstruktoren, also Methoden, die verwendet werden, um ein neues Objekt dieses Typs zu initialisieren. Ein Konstruktor ist wie folgt definiert. Er hat den gleichen Namen wie die Klasse, er hat keinen Rückgabewert und er wird während der Instanzierung aufgerufen. Hier das Beispiel dazu. Wichtig ist, dass Befehle, die nach einer Klammer kommen, eingerückt werden. Das ist der ganze Code. Bauen wir nun ein Softwareobjekt aus unserem realen Vogel. Dazu braucht es Variablen welche die Eigenschaften und den aktuellen Zustand des Objektes speichern. In den vorigen Modulen wurde die Verwendung von Attributen und Variablen bereits angesprochen. Nun gibt es eine kurze Wiederholung und Ergänzung dazu. Variablen haben einen eindeutigen Namen. Sie werden benutzt, um einen bestimmten Wert, zum Beispiel eine Zahl, ein Wort oder einen Text, in einem Programm zu speichern und zu verändern. Die Daten, die gespeichert werden sollen, sind also von einem bestimmten Typ. Und schon wären wir beim Begriff Datentyp. Was ist das eigentlich? Erinnere dich an das pseudocode beispiel aus Modul 3. Hier haben wir die Variablen Countdown und Highscore verwendet, in denen jeweils eine Zahl gespeichert wurde. Aber Zahl ist nicht gleich Zahl. In der Programmierung muss zuerst immer geklärt werden, ob eine ganze Zahl oder eine Dezimalzahl gespeichert werden soll. Wir benötigen eine Variable von Datentyp Integer, wenn eine ganze Zahl gespeichert werden soll, und den Datentyp Double oder Float, wenn eine Gleitkommazahl verwendet werden soll. Um einzelne Zeichen, zum Beispiel den Buchstaben a, zu speichern, braucht es eine Variable von Datentyp char. Ganze Wörter oder Texte, also sogenannte Zeichenfolgen oder Zeichenketten, kann man in eine Variable von Datentyp String speichern. Es gibt auch Datentypen für die Wahrheitswerte wahr und falsch, also die Bullshit-Werte 1 und 0. Darüber hinaus gibt es noch speziellere Datenstrukturen wie Felder und Listen, die wiederum Werte eines bestimmten Datentyps enthalten. Der Datentyp legt auch fest, welche Operationen auf diesen Daten erlaubt sind. Auf Zahlen können Rechenoperationen angewandt werden, Zeichenfolgen können aneinander gehängt werden und so weiter. Es gibt Programmiersprachen mit einer strikten Typisierung. Man sagt auch, diese Programmiersprache ist typisch streng, Das bedeutet, dass der Typ der Variablen von Anfang an definiert werden muss. Das trifft auf die Programmiersprache Java jedoch nicht auf Cutterpad zu. Im Pocket Code hat unser Vogel von Anfang an definierte Variablen, zum Beispiel seine Position und seine Größe. Wenn du auf das Play-Symbol im Projekt tippst, siehst du, dass sich der Vogel in der Mitte des Bildschirms befindet, also auf der Position 00 und die Größe ist mit 100% definiert. Hier unterscheiden wir zwischen lokalen und globalen Variablen. Lokal heißt, dass der Wert der Variable nur vom Objekt selbst eingesehen und verändert werden kann. Ist die Variable als globale Variable deklariert, so können auch andere Objekte auf diese Variable zugreifen. Um eine Variable zu erstellen, benötigst du einen Bauskern aus der Befehlskategorie Daten. Lass uns weiter programmieren. Ändern wir anfangs den Zustand bzw. die vorhandenen Variablen unseres Vogels indem wir Bausteine hinzufügen. Dafür tippen wir auf unser Vogelobjekt und gehen in die Option Skripte. Tippst du hier auf das Pluszeichen, kannst du auf eine ganze Reihe von Bausteinen zugreifen, welche in den folgenden Kategorien unterteilt sind: Event, Steuerung, Bewegung, Klang, Aussehen, Malschgift und Daten. Zusätzliche Kategorien, zum Beispiel für Drohnen, kannst du im Hauptmenü aktivieren. Ein Baustein repräsentiert eine Aktion bzw. einen Befehl für dein Objekt. Mehrere Bausteine aneinandergereiht bilden eine Sequenz, also eine fixe Befehlsreihenfolge. Für unser erstes Vorhaben, also um die Position und die Größe unserer Form zu bestimmen, benötigen wir zwei Bausteine. Erstens aus der Kategorie Bewegung, den Baustein, setze an Position. Zweitens aus der Kategorie Aussehen, den Baustein, setze Größe auf. Beim Andippen der Zahlenwerte können diese Werte geändert werden. Die Werte Position X und Position Y sowie Größe sind dabei nichts anderes als Variablen, welche bereits im Pocket Code vordefiniert sind und einfach über diese Bausteine änderbar sind. Die Position kannst du auch visuell ändern. Möchtest du die Achsen deines Screens sehen, kannst du diese jederzeit während das Projekt läuft im Menü mit Tab auf den Zurückbutton button unter Achsen ein einblenden. Möchtest du dein Objekt vergrößern, wähle einen Wert größer als 100%. Möchtest du es verkleinern, dann kleiner als 100%. Variablen, welche einem Objekt zugeordnet sind, werden in Java formal als Instanzvariablen oder als Attribute bezeichnet, da sie den Zustand für ein bestimmtes Objekt beinhalten. Denn in der Terminologie der objektorientierten Programmierung wird ein bestimmtes Objekt als Instanz bezeichnet. Da wir keine visuelle Darstellung unseres Vogelobjektes in unserem Java-Programm haben, macht es nicht viel Sinn, in der Simulation die Attribute Position und Größe zu verwenden. Deshalb benutzen wir die folgenden zwei Variablen, nämlich flaps per second und wing-strengths. Wir geben zuerst den Datentyp an. Zur Erinnerung, Java ist eine typenstrenge Programmiersprache. Wir haben eine Variable vom Typ Integer, welche die Anzahl der Flügelschläge pro Sekunde speichern soll, und eine weitere Variable vom Typ Integer für die Flügelkraft. Aus den Werten für Flügelschlag und Flügelkraft soll eine Geschwindigkeit berechnet werden. Um das Ergebnis zu speichern, benötigen wir noch eine Variable vom Typ Float. Wir schließen jeden Befehl mit einem Strichpunkt ab. Das sind dann die Attribute für unser Objekt. Typischerweise wird der Zustand eines Objekts vor der Außenwelt verborgen. Die Attribute werden also als privat deklariert, und sind nur für die Klasse sichtbar, zu der sie gehören. Dieser Mechanismus des Ausblendens von Informationen, der nur einen kontrollierten Zugriff auf Attribute ermöglicht, wird als Kapselung bezeichnet. Public-Variablen sind für alle Klassen sichtbar. Protected-Variablen sind Variablen, die nur für die Klasse, zu der sie gehören und alle Unterklassen sichtbar sind. Zusätzlich zu den Variablen, die den aktuellen Zustand und die Eigenschaften des Vogels beschreiben, muss auch das Verhalten des Vogels beschrieben werden. Ein Vogel kann beispielsweise fliegen, also sich bewegen. Dazu werden in der Programmierung sogenannte Methoden verwendet, die das Verhalten, zum Beispiel fliegen, implementieren. Methoden, welche nur einem Objekt zugeordnet sind, werden in Java formal als Instanzmethoden bezeichnet, weil sie den Zustand einer bestimmten Vogelinstanz überprüfen und ändern. In Pocket Code können wir das Verhalten unseres Objektes sehr einfach mit den vordefinierten Bausteinen ändern. Wir möchten, dass sich unser Vogel bewegt. Dafür nehmen wir den Baustein Verschiebe um, aus der Kategorie Bewegung. Schauen wir uns an, was dieser macht und wir sehen nichts. Der Grund ist, dass unser Handy bereits sehr, sehr schnell ist und daher diese zehn Schritte so schnell ausgeführt werden, dass sie nicht mehr sichtbar sind. Gib zunächst eine größere Schrittzahl an zum Beispiel 500. Du siehst zumindest, dass der Vogel sich in einer anderen Position befindet, sprich der Schritt wurde getan. Möchten wir nun aber eine fließende Bewegung von fortlaufenden 10 Schritten, können wir uns einen Konzept bedienen, welches wir bereits aus dem vorigen Modul kennen: Schleifen. Im Pocket Code unter der Kategorie Steuerung haben wir hier mehrere Auswahlmöglichkeiten wie Warte bis, Wiederhole x-mal, wiederhole bis oder wiederhole fortlaufend. Wir verwenden die wiederhole-fortlaufend-Schleife. Achtung! Der Baustein verschiebe um muss zwischen dem Baustein wiederhole fortlaufend und Ende der Schleife sein, um fortlaufend ausgeführt zu werden. Teste nun dein Spiel. Um zu verhindern, dass ein Vogel den Bildschirm verlässt, benötigen wir einen weiteren Baustein. Pralle vom Rand ab. Teste dein Spiel. Oh nein, jetzt geht der Vogel auf den Kopf. Um dies zu verhindern, müssen wir den Rotationsstil ändern. Nutze den Bewegungsbaustein, setze Rotationsstil links-rechts. Juhu, dein Objekt bewegt sich. Aber leider noch etwas steif. Für eine Animation braucht ein Objekt ein zweites Aussehen. Dieses fügen wir unter Aussehen hinzu. Suche in der Medienbibliothek eine weitere Vogelgrafik. Um dieses Aussehen zu wechseln, benötigen wir den Aussehenbauschern Nächstes Aussehen. Teste dein Spiel. Uff, das geht ein bisschen schnell. Denk daran, Handys heutzutage sind sehr, sehr schnell. Deshalb müssen wir dem Vogel auch sagen, dass er etwas warten soll, bevor das Aussehen sich wechselt. Benutze dafür den Steuerungsbauschern Warte mit einer Zeit von 0,2 Sekunden. Wie schon besprochen, gibt es in Java Methoden, welche einer Instanz einer Klasse zugeordnet sind sogenannte Instanzmethoden. In Pocket Code haben alle Objekte Zugriff auf dieselben Variablen und Methoden, mit Ausnahme des Hintergrundobjektes. Es gibt verschiedene Typen solcher Instanzmethoden, zum Beispiel jene für die Konstruktion oder Dekonstruktion eines Objektes oder solche, die den internen Zustand eines Objekts modifizieren. Machen wir nun mit der Konstruktormethode unseres Vogelobjektes weiter. Im Konstruktor für das Vogelobjekt weisen wir nun den erstellten Attributen ihre Werte zu. Mit this wird signalisiert, dass die Instanzvariable gemeint ist. Weiters definieren wir nun eine Methode zur Berechnung der Geschwindigkeit des Vogels. Diese Methode erwartet zwei Ganzzahlen als Eingabewerte und gibt einen Wert vom Datentyp float, also eine Gleitkommazahl zurück. Ein Objekt erscheint in der Regel als Komponente eines größeren Programms, das noch viele weitere Objekte enthält. Softwareobjekte interagieren und kommunizieren miteinander, indem sie Nachrichten aneinander senden. Das bedeutet, dass sie auch Methoden anderer Objekte aufrufen. In Pocket Code benutzen wir für die Kommunikation zwischen zwei Objekten Broadcast-Nachrichten. Die erste Frage ist, wann soll diese Nachricht gesendet werden? Ich würde vorschlagen, wenn angedippt ein neuer Eventbauschkeine. eventbausteine beinhalten Headbauschkeine, welche immer an der ersten Stelle im Skript stehen. Um eine Nachricht zu senden, benötigen wir dann Verschickern alle. Gib dazu eine neue Nachricht ein. Diese Nachricht wird nur intern benötigt und soll den Zweck widerspiegeln. Wir erstellen die neue Nachricht Anzeigen Sonne. Wenn eine Nachricht gesendet wird, muss auch immer eine Nachricht empfangen werden. Dazu brauchen wir ein neues Objekt. Dafür gehen wir zurück in die Objektansicht und fügen mit dem Plus-Symbol ein neues Objekt Sonne hinzu. Aus der Medienbibliothek wählen wir eine Sonnengrafik. Diese soll am Anfang verborgen sein. Nimm dazu den verbergen baustein der Kategorie Aussehen. Nun empfangen wir die Nachricht mit Wenn du empfängst. Und wählen die Nachricht Anzeigen Sonne. Das alleine macht aber noch nicht viel Sinn. Wir müssen die Sonne wieder darstellen mit dem Aussehenbaustein anzeigen. Die Frage ist, was dann passiert. Lassen wir die Sonne etwas sagen. Nimm dir dafür den Aussehenbaustein Sage für zwei Sekunden. Probiere das Programm aus. Gratuliere, du hast deine erste e App erstellt. Manchmal benötigt das Objekt, das die Nachricht empfängt, mehr Informationen, damit es genau weiß, was zu tun ist. In unserem Fall die Anzahl der Flügelschläge oder die Kraft des Vogels. Diese Informationen werden zusammen mit der Nachricht als Parameter, auch Übergabeparameter genannt, übergeben. Wir brauchen dazu erstens das Objekt, an das die Nachricht gerichtet ist, zweitens den Namen der auszuführenden Methode, in unserem Fall SetBirdSpeed und drittens alle benötigten Parameter der Methode, wie zum Beispiel die Anzahl der Flügelschläge. Wir rufen die Methode SetBirdSpeed nun auf. Und zum Schluss verwenden wir den Befehl SystemOutPrintLine, um das Ergebnis anzuzeigen. In unserem Fall die Geschwindigkeit des Vogels. Nun kannst du Vogelinstanzen mit verschiedenen Werten erstellen. Wir klicken wieder auf Run und erhalten dazu die folgende Ausgabe. Wir können nun schnell ein neues Vogelobjekt erstellen und das Programm erneut starten. Unter dem eingeblendeten Link könnt ihr das gesamte Programm einsehen. Wie ihr an diesem Beispiel gut sehen könnt, Braucht es schon wesentlich mehr Überlegungen bzw. ein gewisses Basiswissen, um ein Java-Programm von Null anzuschreiben? Wir haben gerade mal eine textuelle Ausgabe programmiert, während im Pocket Code schon eine Animation zu sehen ist. Pocket Code eignet sich auch deshalb so gut für den Einstieg in die Programmierung, weil es schnell Erfolgserlebnisse gibt. Mit wenigen Codeblöcken hat man gleich ein tolles visuelles Ergebnis. Man muss bedenken, dass hinter jedem Codeblock von Pocket Code wiederum ein Java-Code liegt und diesen zu verstehen oder zu programmieren erfordert schon ein bisschen Übung. Aber das lernt ihr ja dann im Studium. Und im nächsten Modul gibt es auch noch weitere Übungsaufgaben, die euch Schritt für Schritt an die textuelle Programmierung heranführen. Gratuliere, du hast deine ersten zwei Programme erstellt.